Violetta Star Tini Stössl, lüftet das Twin Geheimnis von Lisa und Lena. Sogar ihre Fans können die Musicaly Stars kaum auseinanderhalten. Freundin Tini kennt dafür einen ganz einfachen Trick. Lena ist la que tiene un Lunarcito acá eh abajo de la Ceja y Lisa es la que no tiene Lunarcito. Entonces, cuando las veo de lejos, ya las diferencio porque sé cuál tiene Lunare und wann nicht. Klingt simpel und stimmt. Aber ganz so einfach machen es die Blondinen der Sängerin dann doch nicht. Es ist schwierig, sie zu differenzieren. Und wenn du mit ihnen bist, du weil dich verabschiedet, weil so sonnig sind. So kennen und lieben die Fans ihre Twins eben, auch wenn sie nicht immer wissen, wer Lisa und wer Lena ist.